So, einen guten Morgen aus Italien. Jetzt gehen wir mal in einen italienischen Supermarkt. Was es da alles so gibt. Oh, ganz viel Wein, wie man sieht, ne? Und da kommt das. Oh, das sind Weinsorten, ne? Mag jemand ein Wein? <lacht> Unbelievable! Ja, das ist crazy. <lacht> I don't know, einige Weine, ne? Führerwein. Also Rabene gibt es auch noch, also...